soll auf nur 20 Schaden. wo oh ey. Ey, ist hat ja alles schief gegangen. Ey. Ich verstehe das nicht, wir hatten alles in Aber wegen dieser blöden Verstärkungstruppe ist ja alles den Bach runtergegangen. träger ich mal. So mies, ey. Dann gehen wir noch weiter zurück. Ja, hey, soll ich ja zurückgehen. Oh, jetzt habe ich zwei Züge, um mich die zu kümmern. So. Sind die auch noch alle da? Ach. Ich habe alles in Griff. Ich habe mich schon so darauf gefreut, dass wir ja voll locker reingehen und hier alles erledigen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Da kommt eine Ekelhaftigkeit nach der anderen. Passt doch einfach nicht. Ja, doch, alles ja unter Kontrolle die ganze Zeit. Alles war unter Kontrolle. Stehe einfach nicht. Verstehe nicht, wie das schon wieder passieren konnte. ich kann euch die ganze zeit hier schulter so war folgendermaßen wenn waren mehr leute da unten in die auf den arm nehmen ey. Dauert noch so lange, bis wir dich alle erledigt kriegen. Ne? Ich habe ja immer noch keine Heiler, ne? Also was wir machen ist, alle erstmal ja weg. Außerhalb, von, außerhalb der Reichweite von dem Heiler. Ja, so, Schultertaste drückt Oh mein Gott, ich habe schon wieder. Ich kann ja schon wieder da jemanden treffen, ne? aber sie wird nicht getroffen, ne? der oh, hat ja doch schon ausgerissen, ja, so cool. einfache Aufgabe. Wir sehen. Boom, block's einfach alles ab. das nein, wenn wir ja wohl fertig sein mit der ganzen mit dem ganzen Zeug hier. Oh, stimmt die habe ich auch noch er hey, macht mich fertig gerade da wir ja fertig sein hier mit allen sagt hier kann er ja schon von da aus helfen What? okay ja louis tank das alles bitte man kann ja nicht schubsen Ja, da sind auch alle außer Reichweite. Jetzt müssen die Verstärkung zu unterkommen. Ne? Los ist immer noch da. Irgendwie hat sich hier nichts geändert. Hm. Irgendwie hat sich hier nichts geändert gerade. Immer neue Schwierigkeiten gerade. Na, hm. ah, warte. Was ist die Karte eigentlich jetzt hier? die ganze Zeit die Karte sehen. ist die Karte jetzt die ganze Zeit laufen? Nein, so. Schon oder aber war vorher nicht so, ne? So war ich so weit entfernt. Weggepackt. Gleiches Level auf jeden Fall. Hau den bitte Kaputt. Ich voll von denen. Kontrolle die ganze Zeit bei ein zum Verstärken ist so mir alles durcheinander was dann einfach nicht sehr ja gedrückt. Sagst du, für die Situation ist hier schlimmer als. Als die, die gleich wahrscheinlich mit Erika ja kommt. Ich nicht Erika schlimm heißt es das hier. So, jetzt haben wir immer noch die Situation ja damit ich dann hier immer noch durchkommen? Ne? Raus haben, weil ich habe so vierfach nicht mal vierfach dafür. Irgendwie bin ich immer in der noch schlimmeren Position. Habe ich so viel? Wie habe ich da überhaupt geschafft? Ja, ey? ich sehe, warum ist das ja jeden? Alle Dings geben ey? warum müssen alle von den Dings hier haben? Ich habe keine tanze ich habe gar nichts. Ey. gewesen, das jetzt schon wieder passiert ey? ich habe ja nicht raus aus dieser situation man oh mein gott ey. kann mir nicht raus, dass sie da ja. ja. ein Kritsch So ein Hammer. Ja, hast du sogar. ich da diesmal nicht mehr so viel Erladung genauer will ich sehen Okay, wir bitte. Ja. Warum hast du eh nicht kaputt? Was ist los mit dir, Mann? Wenn einer von denen überlebt, müsste hat ja trotzdem noch machbar sein, ne? Hey, Sonnenbogen, Was macht der Sonnenbogen? ja haben normalerweise höhere Verteidigung, äh, höhere Resistenz als Verteidigung. Okay. Oh, jetzt muss ich eigentlich nur noch dafür sorgen, dass jeder ein Angriff von den Typen da überlebt. mit mir jetzt ziemlich sicher, jeder tut das hier. Ne? Bin mir jetzt ziemlich sicher, jeder überlebt hier einen Schlag von dem. 30. Ja. okay wenn ich jetzt mit dich hier alle heile schick ich 30 mal 2 18 kommt alles überprüfen jeder wird hier überleben wir sehen sicher jeder wird hier überleben Jeder müsste eigentlich überleben. Also machen kritischen treffer gegen irgendjemanden. Ja. Oh mein Gott, Der ja, ja, Level 9 erreicht. Mehr ja, Geschicklichkeit. So. ich kann ich eigentlich reinpacken. Weil du hast eine Menge Resistenz. So, auf wen gehst du los? Ja, Mann, das war. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war Kacke. So. Ich muss mit dir angreifen. Weil ich ein Dings brauche, deine Festhaltung. Oh mein Gott, ey! Der Horror, der Horror! Alter. So, jetzt muss ich noch da unten den Typen erledigen, ey. Ding ding, ding, ding. ding. So, wenn mich jetzt noch jetzt immer hier stört, wenn ich hier versuche die truhen aufzumachen, ne? jetzt einfach, wenn ich jetzt hier so lang gehe, dass äh, ich muss aber hier so lang gehen. Ne? Gut geht immer da alle. Lang. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr Leute. Hier nee, was geht? ich gerade 98 Prozent abgewehrt. Ach nee, er ist immun ja dagegen. ne ich glaub, ich 60 im Mund dagegen. Hey, was geht denn da? Aha. was. Hey, das gibt es nicht. Jetzt ich hier auf den Arm nehmen, ey. Kollege. Und kann kannst nicht die ganze Zeit bringen. Ja, toll, den kriege ich jetzt nicht down. Ey. Also nicht hat er zweimal daneben gehauen, gibt Gibt's jetzt einfach? Nicht. Boah, Ich kann doch nicht noch mehr Dinger hier die ganze Zeit. Ich bin einfach fertig, ey. Ja, nur durch. Da beide daneben gaue, ey. Ja, für sobald ich irgendein von denen ja trigger. Die ganze auf Mehr auf mich los, habe ich den Bock. Gerade okay, also gedacht, so ja, heute gibt man ein chilliges Kapitel, liefer alles bis jetzt gut und dann ist jetzt so weit aber bestimmt so eine halbe Stunde irgendwie verbraucht, um diese eine Situation zu lösen. Nein, ich hätte da können verdammt. Aber ich will das vielleicht erst danach machen, ne? damit er wieder hier sein Band sammeln kann. Ja, und die sind immer noch nicht getriggert. Okay, lass nämlich jetzt eiskalt hier die Truhe öffnen. Engertrufe. lassen Lass nämlich hier echt die Truhe öffnen. ohne mir auf die Nerven zu gehen. also ja irgendwann noch mehr verstärkt zu kommen ich habe die Schnauz voll ich habe die schnauze voll drei drei, drei um mich herum alle. Oh, oh. und jetzt kommt alle <lacht> Kollegen, mein Gott, ey. Okay. Und ich kann hier nicht raus. Und den musste ich ja bewegen, ne? Hey, weil ich eh nicht bewegt habe ich krieg zu viel ja gerade genau da gestanden hat das kann es nicht erfinden nach die kommen so oder so oh. <lacht> Okay. Unser Einfriertyp, ey. Ich werde hier echt noch... Der bewegt sich gar nicht. Er bewegt sich nicht. Aber die werden jetzt so oder so gekommen. Wie viele Dinge habe ich noch? Ich habe noch drei. Ich kann mir keine Fehler mehr erlauben. So, die haben alle Magie ne? 45 45 ich habe niemanden der Resistenz hat hier ne außer vielleicht ne das ist nicht links jetzt klar 45 Schaden er ist da gefangen äh. wortwörtlich nicht da rein mir die schatz einzacken weil wir alle mehr auf den nerven gehen jetzt ey. Oh. na gut dann machen wir halt noch mal anders ey. Ich, kann mir noch, ich kann jetzt nur ich kann es noch zweimal den dings jetzt zurückdrehen ey. Ey, wie schafft das spiel immer genau zu den schlechtesten Zeitpunkten ja die leute zu bewegen gibt es nicht So, jetzt kommen sie So, jetzt muss ich mich um die alle kümmern hier. Dass er irgendjemand mit einfrieren. Pfleger alle. Aber lange ich aus der Reichweite von denen. Bewegen. ist Alles okay. 14:39. Kann ich schon wieder nicht ein bewegen. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich kann einige Leute hier anlocken können sie da anlocken ne jemand anders kommt jetzt da ne und sie hat eine Angesicht von 30 warte mal Andrea wo bist du, du? ich sehe hm. 26 Erika ist ein bisschen schneller ne? ja Möchte ich dich da einpacken, ne? Kannst du sie ablenken? So für den Rest des Kampfes. Sehr super. Klappt das? Ich glaube, das wird sogar klappen, ja er wow. kann unmöglich so einfach sein möchten null schaden das, das sieht irgendwie nicht richtig aus so kann ich wortwörtlich jetzt hier die ganze zeit sitzen Für Zweifel dass es so einfach sein wird du mehr schaden What? Was? Was? Was? du den kampf Was? Oh, sie kann schade Was? warum doppelst du und warum Ach. Ach. Ach jetzt. Was er doch eindeutig mehr resistenz warum hinter mehr schaden ich verstehe das nicht Hinten hin schicken, also um die Leute da kommt. Na, hm. ja, du machst 45. Was ist eine Kritschance von 11? 45, 16. Du hast keinen, warum hast du kein links Okay, In wem lock ich dich an? Ich will schon wieder jemanden haben, der jetzt zwei Sachen war einfach so. Wie wird das schon klappen? So, irgendwie klappt das schon. Oh, Auf ein Drehung müssen wir hochleveln. So, mehr resistenz aber unmöglich so einfach sein. dass ich einfach nur im Platz hier, um sie abzulenken, da kommen noch mehr Leute. So, jetzt muss ich einfach nur die Leute alle erledigen. Kein Ding, ne? So. Was ich machen kann, ist erstmal das hier, ne? Und dann nagel ich euch dreimal fest. ich Glück habe, kriege ich sogar. Ja, mache ich auch. So, damit muss ich mich nur um zwei Leute hier kümmern. Da hast, nee, hast du nicht. Ja, kann ich euch erledigen mit Dings? Nein. Natürlich wieder nicht. So und sie macht sie mit einem Schlag kaputt. Oh ja. Ja, damit wir den auch überleben, ne? ja, kann aber unmöglich sein, dass ich so mich um die Situation da kümmere. Ich lenke einfach die ganze Zeit Erika ab. scheint da so zu funktionieren, ne? Ich weiß halt nicht, dass ich immer ein, zwei AP habe, die mir fehlen. will mich nicht auf ihn verlassen er trifft sowieso nicht ah, richtig erledigt ich darf immer sicher gehen Nö. Ist auch kein garantierter terra Bringt den auch nicht um. Mm. Ah. Weiß nicht mal, also ich das halt aktiviert habe. war erfahr ne. nicht schlecht ich habe ja wo da übrigens noch zur letzten stufe hochgelevelt das heißt, mehr Crit kann sie nicht kriegen Und 55 prozent so. sehr gut level -up. Oh, du hast ein schneller sage ich erika nur die ganze zeit ablenken bis ich die tonge und ich hoffe die gehen irgendwann dafür irgendwann die Dings ist genau mal weg hier die äh, verstärkungstruppen so ist natürlich wieder nichts kaputt ja. und bei hier aber den ja ein hält oder warum hat er so viel abwehr irgendwie ist er nicht gemacht für extra irgendwie trifft er nicht mit ächsten vielmehr mit lanzen muss ich nur irgendwie an die throne rankommen. Ne? ich hoffe irgendwann gehen die verstärkungstum aus, weil sonst wird das hier unglaublich nervig. Gerade resistenz bekommen man macht ja immer noch dem im schaden daneben okay und ihr hat euch alle perfekt gerade positioniert für mich ich euch da alle festnageln so und ich muss dich erledigen nachdem ich dich erledigt habe kann ich den ein typen da abschießen dann kann man da reingehen schon mal soll eigentlich einmal mit Panterio angreifen, ne? Ein Erfahrungspunkt und so. Einer Erfahrungspunkt. So. So oh, ein Punkt, ehrlich. ich kann die treffen wegen den coins hier ne? So, aber immer ja noch so punkte für hat ich die brauche so tanzen und weiß sich nicht alles genau 19 punkte sehr gut in den seine reichweite geben weil sonst dürfte er mich seinem blöden einfrieren und dann komme ich da nicht raus Ach, komm schon einer p ehrlich Alles noch natürlich davon ab, wie viele Verstärkungstruppen hier kommen. Ne? Ich hoffe, es werden nicht so viele sein. machen bringen sie langsam down ach sie heilt sich hoch ich wollte schon sagen ich war doch gerade außerhalb der reichweite von denen da werden unendlich leute kommen ne? pass auf stehen jetzt natürlich nicht perfekt da. haha <lacht> kriege ich dann hier niemanden mehr down? keine magier da sind kann ich ja ihnen nach vorne schicken ne? wer weiß was hier kommt haha ne? ja, ich habt ihr alle 34 39 mh. so wenig so, 70 Prozent da besser du wohl kritten mit ne okay Zwei. Ah. obwohl was bin ich mit dir? Du so, bringst ihn aber nicht um. Mal, mal so. Weil weiß, ob ich tanzen brauche, ne? Tanzen noch zur Not. Ich hoffe, auch noch aushelfen irgendwie, ne? eigentlich vielleicht nichts bringt weil sie sich immer hochhalten nicht immer anscheinend das mehr Schaden als sie also ich heilen kann so du Kollege ne? Dich fällig. So, das ist Level ja, noch mehr Stärke. So, 37, 39. Hm. Aber wenn sie Eich Dings hat, ne? so. 37 selber schwert. Na, oh, komm her. Hey, Pandrea Grinding. nicht sehen. Boah, nice. 69. So. Dich, dich. den, wir Äh, ich meine den Dämonen Gott Sohn anzugreifen. Wie weit triffst du mich? Einfrieren. Ah, genau, wenn ich da stehen würde, ne? drin ist, ne? Ja, macht euch alles ja so bereit, Mann. Jeder lacht mal. Jeder kriegt. Chance. ist ja nichts. Ich glaube, ich den erledigt. Was war den ja? ja, ja. kriegt ihn eigentlich down wenn ich jetzt hier eben mache mach mal meinen da und mach den platt das geht natürlich auch so kein einfrier mehr und auch gekümmert mehr Fähigkeit das heißt mehr Crit so langsam aber sicher geht es ja ach ja kann sich bewegen so Was ist da ein schwertkämpfer oh, er schon angekratzt sich gerade so, 34 schaden gegen neun ja passt obwohl Nein, er reicht doch nicht Klingt so mächtig So Oi. Ah, wir können ja noch eh ewig stehen bleiben. Ja? Ich werde ja bis nach 20 hochleveln. Ich weiß nicht, die Strategie echt funktioniert. Ey. Oh, nee, ah, er hätte ja irgendwie nicht mit Hortensia geklappt, ey. Hortensia hätte ja auch was noch mehr wegen Elfenwind, ne? weil bin halt schwer macht, glaube ich. Bin schaden, ne? so. aber ist halt gut ich habe bewusst, dass du halt überlebst. Okay, langsam ist genug mit den zu Kollegen der Kamella die zweite sein. hier frei hätte könnte sich hier mit mal dings einsacken die truhe ich merke halt, ich habe ja kein heiler von daher stimmt meine beiden heiler sind da, da oben ist ein bisschen doof ne? hier darf niemand kp verlieren leider ich da im packe dann bis aus reichweite aufmachen zwei Segel absolut nutzlos kann ich ja nicht mal verkaufen Antrieb auf die Zugedüst. da so, gehen wir da rein, hol die Ding. wir mal, wie viele Leute hier noch kommen, ne? Dann lassen wir überhaupt noch irgendwas. Oh, ich will die töten. gleich bin ich in die Reichweite von Erika. Oh, ich vergessen. Andrea zu oder? dann darf mir natürlich nicht passieren. Ne? Er wurde ja noch einmal getroffen im letzten Zug. Ne? Oh. Oh. Ich kann eigentlich los da voll reinschicken. Ne? Ich kann alles erledigen. Dann möchte ich noch normal. Ja, elf verbinden soll Da auch. Das muss eigentlich nur außerhalb der Reichweite von Links sein, ne? Von Erika. Na, das ist cool. aufgehalten werden er kann nicht aufgehalten werden ja. So. Ja. jeder hat ja seinen platz jeder kann sich um irgendwas kümmern Sehr gut. das heißt wenn du irgendwie deine ökonomie aufbaut sind so sachen wie age of empires und so ne alles ist geregelt jeder hat seinen festgelegten job Du noch ein Schnitter überleben, ich glaube nicht, ne oder eigentlich doch gleich sich 34, 10 30, ist es war genau den hier machen, genau, ganz auch halten, sehr gut, aber kein einer. Kann man sich um die Bosse? Was <lacht> die ich kann mich nicht einfrieren. Ich habe Sigurd. Der macht mich einfrieren. <lacht> Aber wenn du glaubst, bestehst. stehst... Schnittertyp gegangen ist auch los los gegangen kommen jetzt unendlich ne mein Gott ey was ist andere Typ mit dem Schnitter ja links gegangen der ist nach links gegangen ne ja Wir können noch halt bis zum ende ende aller tage machen nee. so alle tun geöffnet nee. Ich irgendwie nur noch irgendwann einen punkt finden wo ich da reingehen kann also zum beispiel jetzt Nö. Punkt wieder, ja. Wenigstens HP, ne? Hätte ja wohl auch noch abziehen können. Am ah, nächsten Zug. Oh, wie viel machst du mit Elfenbind? Ich hier packe, ne? meine, du überlebst halt, ne? Aber ich kann ja niemanden... Ich habe ja niemanden zum Heilen. Ich kann auch den machen, ne? Ich kann auch den machen, ne? Mache ich den Macht macht den auch nicht kalt. dann hoffentlich Wenn sich erika jetzt einfach so weg bewegen würde ne? Aber ich habe noch Eddie, die festnageln kann so, immer noch von allen leuten tut er ihnen anwesend gibt es nicht Verteidigung, mehr Stärke. So, jetzt gehe ich hier rein. wird mich aufhalten. Ich reite voraus. Das sieht nicht aus wie ein Angriff, in den irgendwie durch die Gegner so durchgeht. Das sieht aus, als würde er einen Laserstrahl auf dich schießen. habe ich, ich schon mal gesagt aber ey. Ja, ey. ich weiß nicht warum er immer doppelt beistand einsetzt die ganze zeit sieht ein bisschen broken aus aber okay aber durchlauf Mache ich einfach einen Tanz. Aber du bist ein, du hast einen an, ne? Kette. Sehr gut. Das aussieht, muss ich auch leicht tanzen, ne? Außer du kriegst jetzt. Springen ich weiß nicht, ob man schon bemerkt hat, aber ich tue ja alles überspringen. Ne? Da muss ich aber immer noch treffen. Ne? aber okay. so. oh, ich sehe gerade, hier ist die ganze Zeit so ein Ding. Soll ich mir vielleicht mal einstecken? Ne? So, jetzt haben wir das ja alles unter Kontrolle, ne? Naja, wird sogar zwei überleben. Ich bin überrascht. Und ja, da können wir uns gleich um Erika kümmern. <lacht> Noch eine lange Zeit hier. Das geht sowieso jetzt die Heilstäbe aus. aber nicht die ganze Zeit hier kommen ne Unterstützungseinheiten man muss aber ja Schluss sein hier So ein Level King mit ihm ne? Problem ist jetzt ist nicht jeder irgendwie voll geheilt. Welchen ne? Zug sind wir 25? Da war es das mit dem Verstärkungsgruppen, aber so, auch als Heilung Nur für Unterstützung und so. Ne? Also warte, ich gehe jetzt hier rein und hol mir das Ding noch ne. Oh, irgendjemand hat doch noch Heilung ne? Ne okay. Keine Resistenz, der so. ja, Mann, ja kommt keine Gegner mehr. Da ne? also, ist, wir können nach unten wir gehen. Mal hier runter, noch mal den ja einfach so. Ja, das ganz vergessen. kann man vielleicht gleich machen so da so, jetzt müssen wir sie eigentlich nur erledigen ohne irgendwie ja, uns heilen zu müssen, ne? aber kein getanzt mehr. Und was mache ich eigentlich? Ich wollte erstmal sie hier holen. Und das Ding zu holen. weil ja schon wieder voll nicht irgendwie... Ja, müssen wir irgendwie so... So. macht sie einmal fertig, es hat jetzt ein windschwert ausgerüstet ne? so, sie müssen wir jetzt irgendwie schaffen zu erledigen hm. ah, ich habe sie gebrochen deswegen sehr gut aber ah, sie hat blutige wut also sie macht mehr schaden wenn sie nicht voll abiert sehr cool Man. ich kann auch mal drei namen ne? aber ich den letzten schlag machen ja, er ne? schafft es dann gerade so noch sie zu töten so. aber ja, so war ja, was haben wir irgendwie immer einfach steckt, ne? Oh, das kann man nichts anscheinend. So. Noch mal Casual, Adiato freigeschaltet Sehr gut. So, alle sind noch am neben ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gott. ich habe auch eine magische alter was mhm. keine treffer kritische Trefferchance bei ihr ja, bei mir zu so den einband gewechselt wo ich sie weniger schaden nimmt ich glaube ja ne? so, dann wollen wir uns den kill ab hoffentlich Da muss aber jeder wieder treffen, ne? Ja, schon wieder zu viel, ist klar. Und doch jemand anders hier den killen, ne? Jetzt. Okay, also mal ab. Mein kommt. Hier sind meine Kollegen, die mir helfen. perfekt Also ah, kurz vom Level ab, ehrlich. Hey, wie geht's, na? Ich mache ich platt. Meine Kollegen machen mich vielleicht platt. Ich lasse meine Leute einfach nicht erledigen. Ah, nicht gereicht. Okay, cool. Eddie, los geht's. Okay. Da war ein sehr schilliges Kapitel am Anfang. Mit bitter Nachgespräche. Also gesamte Gegenteil von dem letzten Kapitel, für gespielt haben. Der berühmte Gary Stu. Da steht sie nicht irgendwie auf ihrem Bruder. Wir <lacht> sind zu sehr. sind wie Memes, glaube ich, ne? Es gibt irgendwie auch eine Meme von F prime wie irgendwie irgendwie voll gegen geschwisterliebe ist und einfach nur sagt disgusting <lacht> between between little <siblings>? disgusting of <lacht> a <lacht> <lacht> Motto schicker, hat sie auch die ganze Zeit gesagt. Mal gucken, was das bedeutet. Ich merke, auch gerade, mein Charakter sagt Eriko. Ist der Name Eriko in Japanischen jetzt auch nicht aufgeachtet, wie, wie die F-Reihe ausspricht. F-Vereibe, vielleicht, keine Ahnung. So, cool. Alles klar. Ein paar Charaktere auf Level 8, 9 gebracht von Level 6 Die Level werden wir brauchen, habe ich so Gefühl, weil die Hauptstory hat in sich. Wie wir das letztes Mal gemerkt haben. Ich bewege wirklich gleich. Ich habe eine Eingebung. Okay, nicht dass ich irgendwas dagegen habe, immer gegen so neue Orte hier rumzulaufen, ne? Aber ist das nicht irgendwie voll verschwendete Arbeit, ja extra so ein Ort zu programmieren, den du nur einmal besuchst den du mal mit deinen Kollegen reden kannst und so und dein und hier so Gegenstände einsammeln kannst? Ja, irgendwie, ist ja nicht irgendwie voll? Alter linden L. also keine ahnung ich meine das sieht zwar schön aus und ist besser als die ganze zeit in der in free houses in der monastery rumzulaufen die du irgendwie weil nicht 20.000 mal hier ablaufen musst und die noch irgendwie dreimal so groß ist wie als somniel irgendwann wird die ein halt langweilig ist klar naja, aber mein gott Deswegen sagt halt man gut, hier so ein Tapetenwechsel zu haben, aber hier jeden Tag, hier jedes Mal irgendwie so ein neues Gebiet zu programmieren, wo du schon einmal durchläufst. Okay, jetzt wo ich mal nachdenke, die ist irgendwie weil nicht bei bei Plattform spielen bei Jump and run so Crash Bandicoot oder so, da wird ja auch jeder Level nur einmal programmiert, und dann gehst du auch nur einmal durch, durch beim Durchspielen. Aber weiß ich nicht. Deswegen meine ich ja immer so, muss das immer irgendwie so sein, dass man jetzt irgendwie so eine Basis zum Rumlaufen hat? Ich meine, da ist ja jedes Mal doppelte Arbeit, die du irgendwie dafür reinpacken musst, um irgendwie so eine Level zu programmieren. Ne? Also die Level an sich, die wir gerade gespielt haben, muss ja programmiert werden. Ne? Da muss ja nur so ein kleines Gebiet programmieren, wo du noch rumlaufen kannst, aber dabei irgendwie nicht so ein riesigen Also wenn wir diese ganzen begehbaren gebiet hier hätten ignorieren können ne? und ausgelassen hätten... Dann hätten wir bestimmt irgendwie so 10, 20 mehr Kapitel zum Spielen. da meine ich immer so hier. Das ist so klassische Kompensation in den neueren Videospielen. Ah, bessere Grafik, schönere Cutscenes, äh, kürzere Spielzeit. Das ist normalerweise heute Standard, ne? Das nicht irgendwie so ein Final Fantasy 7 das irgendwie so auf vier CDs verteilt worden ist, ne? Das ist Final Fantasy Remake, wird irgendwie nur, weiß ich nicht, die ersten zehn Spielstunden von Final Fantasy 7 abklappert. Und ja, dann war's. <lacht> Aber ich bin so der Meinung, wenn die jetzt irgendwie ausgelassen hätten, dass man jetzt hier die ganze Zeit irgendwo rumrennen muss, ne? Dann hätten wir locker so zehn mehr Kapitel, so mindestens zum Spielen, ne? Vor allem im Radiant Dawn hat es geschafft, ne? Fire Emblem Radiant Dawn hatte irgendwie 40 Kapitel. Ich weiß, hier gibt es auch eine Menge Nebenquests und also warten ne? was. sehen ja auch nochmal Kapitel. Aber wie geil wäre das denn, wenn du jetzt irgendwie so ein Fire Emblem Radiant Dawn Spiel hättest, ne, wo du wo irgendwie 40, 50 Kapitel zum Spielen hättest? Boah. Ich meine, das ist ja indirekt direkt ja auch, ne, aber ich meine so eine so eine Story, die irgendwie so lang dauern würde, ne? Oh, Knusprig und Eisenburg. Aber irgendwie viel geiler, ne? Und Fire Emblem Radiant, da war auch für den Nintendo Wii, also aber auch ein Konsolentitel. Die haben das geschafft. Warum sollte man jetzt nicht schaffen? Aber jetzt muss immer Arbeit in anderes Zeug reingesteckt werden ne? und dann bin irgendwie Sachen, so im Sachen Gameplay mal vernachlässigt. Das ist schon seit geraumer Zeit. So irgendwie habe ich sorgt für so. Wer will sich denn hier unterhalten? Eine Menge Leute. So, nicht äh, rosa pandreo und klan äh, hatten die bomben nee, gar nicht nein also das ist meine meinung für heutige video spiel da habe ich schon schon seit jahren irgendwie so das mir wird schon aufgefallen so rosado los geht's mit pandreo Ue, rosado, ich glaube, Andrea ist ein Curie. der sich als Wolf identifiziert. Finn Wolf. Da kommt, glaube ich auch da, ne? irgendwie so eine Fähigkeit. die heißt Finn oder so, ne? 裏山行ったらねえさ。タンドラは裏山しっ<笑> Was soll halt überhaupt sein? Das daneben Leben ein Wolfsgeräusch, ne? Aru soll auch bestimmt irgendwie ein Wolfsgeräusch sein, also ich habe keine Ahnung. So Jade und Diamant, schon B-Rang. B-Support meine ich, b -Rang. <笑> だめだ。苦しい。ダイヤモンド様大丈夫ですか大丈夫なものか。19話ああ。<笑> <音ボケアンバー君の第19話だ。笑> Der Küros der 次はい。 面白くいや。 was ist denn Alpaka will wachsen. Es wird aussieht. Awesome. version von einem Alpaka. Ah, schon wieder rosa und lapis alles klar Vorher, ich so komisch sie mal wieder in den klamotten, klamotten zu sehen うーん、なるほど。よく分からないけど… そんなお姿可愛いよ。そんな die ない。私は Kelly Dokley. So wir sehen ja nur die gleichen Charaktere. Machen wir den b support später. Palett und eddie. sie wieder mit anderen Klamotten. 掛け<笑> ありがとうただ alles klar, bei einigen Supports würde ich schon gern wissen, wie die alle ausgehen, aber ich werde nie im Leben mit einigen Leuten. Ja, und die hat schon mit einer Menge Charaktere B-Rang erreicht, ja, weil nicht. Mal schauen, wie ich das regle. was. die, die, です。 Na, ja, Kann gleich irgendwie so aus Bred zu rauskommen. Kann ja. Sondern like, oh, あれとかあれとか okay. ganze Lüge. Ich habe die ganze Zeit falsch wir sind jetzt muskelschwester alles klar so, hier war nichts nee, wo ich eine menge erfahrungspunkte glaube ich bekomme. Oh mein gott da ist das ding schon wieder weg. so dann noch einmal kurz zur arena übrigens diese neue angel ne? das ist aber ja der absolute horror ey. ich muss jetzt hier so riesige fische, fische die ganze zeit reinziehen die sind ja irgendwie unmöglich reinzuziehen ist wie ein Bekloppter, ja, Buttonmässig. Schnell. Schneller geht nicht. Ja, ich habe es so oft versucht, ne, geht nicht schneller. Oh aber ja, ich möchte noch, ich möchte noch meinen restlichen feiern im Echos Charakter hier holen. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll. sag so, mal, wie schön hat jetzt hier aussieht, ne? Dass wir noch ein, zwei, drei Ringe, zwei DLC und einmal marv ne? So bunt jetzt aus hier. So, da haben wir uns noch die Fire Emblem Geiden slash Fire Emblem Echoes Charaktere runden wir mal auf so da haben wir der vier Magierin der vier und auch der Hauptcharakter aus Fire Emblem Echoes da so. so mehr Gacha. so Saber da ist ein Söldner gewesen glaube ich ne? da war ich nicht so ein Pirat gar nicht so ein paar bessere ne Wenn ich schon glück beim genshin impact habt dann bitte hier, ne? ja ne schon wieder der vier aber a ah. bringen eigentlich nichts mehr so, May. best girl so, Lukas ah. er ist am war Stimme Lukas der hat noch ziemlichere Stimme als hier äh, bonnet So, irgendjemand fehlt noch. Konrad, der vier, Faye, die andere, die auf einem steht. Jenny, das ist eine Priesterin von Selika-Kollegen. Keine Ahnung, Selika irgendwie doch Magie in ihrer Truppe am Anfang gespielt. So, fehlt dann ja noch mal ja, mir fehlt ein charakter okay. gehen wir mal auch immer mehr jetzt hier noch fehlt immer noch nicht. Kann ich sein, Mann? Schon wieder der vier. Noch gar keinen ring bekommen die ganze Zeit. Okay, Silk, die könnte neu sein, ne? Die Priesterin, das spielt. Einmal Truppe. Man hat ja zwei Truppen, die man spielen musste. Ja, Silk war noch nicht okay dann gehen wir noch kurz in die arena ich weiß nicht wie man da trainieren lassen sollen aber wird schon nicht wird sich schon jemand finden lassen und dann war es dann schon wenn das mal in nur reingehen alle oh, 8 und 9 schön oh, das level 7 ist jetzt hier wieder das niedrigste ne? oder haben ah. mit ihr können wir heilen zum trainieren sophia zitrin linden ich würde sagen sofia ne? weil die anderen charakter können alle stehen benutzen, von daher ah, was geben wir dir für eine waffe aber also wird nicht runtergeschraubt davon aber sie hat aber noch nicht dings ja sie hat noch nicht hier die die mehr erfahrungspunkte fähigkeit schnell als wäre ja voll verschwendung ne? So, deutsche Aussprache von sich <lacht> Bin ich gut, dass die die... Äh ich glaube, die haben den Namen von Baia Muchi äh geändert in der deutschen Version. Weil in der englischen Version hatten die glaube ich kein tee in dem Wort muchi und das da konnten die definitiv nicht irgendwie ins Spiel reinpacken, nehme ich an. Deswegen haben die da ein tee hinzugefügt. Ich meine jedenfalls, dazu das so ist. Okay. Nee, ich kann auch hier jetzt. Da das fand ich war eine super Änderung, die durch einen Patch irgendwie gekommen ist jetzt hier immer die dinger leveln kannst, die Fähigkeiten erben kannst. So, hier muss ich noch Fähigkeiten geben. Es wird definitiv im nächsten Mal, im nächsten Kapitel dabei sein. das hast du Alles gelernt, kritisches Ausweichen. Minus fünf Schaden, ja, da werde ich aber nie im Leben. ich war die Kosten zu viel, Mann. 2000 fp. So, jetzt kann hier rein. Ja. Ich könnte ja auch einen Bogen geben. Ist ja eine Kriegerin, ne? oh, sie ist sowas von tot. Obwohl, irgendwie doch nicht nee, schaffen wir. Okay, Jade hat nur der leichtakt aus Haben die nicht einen Support? Ich glaub, die beiden hatten Support, ne? Ich habe ja mal irgendwann angesprochen, die beiden sehen irgendwie voll gleich aus, so vom HDR. Jade sieht irgendwie aus in der also auch hier sieht aus wie eine ältere dunkelhäutigere Version von Jade. Okay, ah. okay. Das hat irgendwie so ein Signal von ihr. So Hammer benutzt mich gefälligst. Ich bin gut. Sie hat jetzt mal ein level up hier bekommen. In der Arena, ich so. Mach mache ein Triple raus. Hm. Warum hast du Stahl-Rostlands ausgerüstet? Okay, cool. von drei Nicht schlecht. So, erstes Level ab mit dir. Ich meine, Stärke, Ungeschicklichkeit. Okay. Und kein Dings. Äh, kein Support freigeschaltet. Was heißt das das war's dann war heute, ne? Und ich tue mal wieder aufscreen meine Runden hier drehen, ne? Wir hatten ja nichts mehr, ne? ne, ne, ne okay. Ich tue wieder ausgehen meine Runden hier drehen und beim nächsten Mal machen wir dann entweder Lives oder Mikayas quest ne? Ich würde wahrscheinlich eher sagen Live, weil die Mikayas will ich mir bis zum Schluss aufbewahren. Aufbewahren. Einfach nur, weil im Radiant auch erzählt Da ist einer meiner Lieblingsteile. Na, besser kommt dann zum Schluss, ne? So, dann sage ich danke für fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, halt, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.